Wir sind in Bergen. Herrlich. Gerade zurück in der Bus. Wir waren auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Herzlich willkommen in die neue Woche übrigens erstmal. Wir haben letzte, den letzten Vlog beendet und gesagt wir gehen auf Sportsuche, weil es windet. Wir haben einen gefunden. Wir waren draußen. Ja, warte, ich zeig's kurz. Da waren wir draußen. Es sieht jetzt dunkel aus. Das, der, das die Scheibe wieder. ist auch, auch wieder was nass, ja. Ja, ähm, wir waren wingen. Ich würde mal sagen, wir waren draußen. Ja, wir waren draußen, aber so semi-erfolgreich. Semi ne? Beste an der Session, muss ich sagen, dass ich wieder frisch geduscht bin. <lacht> Anders hätte ich nie geduscht, aber wenn man eh im Neo steht ähm, und ja. schon nass ist, dann geht's. Weil genau. es hat nur 12 Grad draußen, der Wind ist eisig, ja. es ist echt echt kalt, es ist wie manchmal eine winter -Session in Holland oder so gefühlt. Ähm, Aber trotzdem ja. konnte man, geduscht. Ja. Genau, dann lasse ich mir den Anzug noch komplett an zum Haare waschen. Dann ist da noch warm, stand aus dem Wind hinter dem Bus, dann die Haare gemacht. Und dann muss man sich kurz überwinden, dann ziehe ich den halb runter und dann kann ich oben rum und hier so kurz mit der Seife und dann schnell abspülen. Ja. Gut, man also, sieht... Ich man sieht, jetzt besser wieder vor. Man sieht es an deinen Haare auch, die haben so eine schöne Scheidung oder ist so Ja? So ein... Die Linie. Die Linie, das ist sind wieder fluffig. fluffig. Sehr gut. Also so kann die Woche starten. Und frische Kleidung. Und jetzt gibt es äh, Kaffee und oh. süße Stückle, ne? Haben wir gestern gekauft. Ein süße Stückle. Sind in EQ aus der Tüte. Ja, aber wir lassen uns schmecken. Famos. In die neue Woche. space not with as much grace a second of all so gut starten in die neue woche wieder von dem Wasser. Wir stehen in der äh, City bei Hagesund. Sieht man da, es ist nicht super schön so vom ersten Blick. Also die Fjorden und so sind schöner, aber der Wind ist ganz nett hier. Wir haben so ein schöne Deich, wo wir direkt am Havel geparkt sind, stehen und äh, dann kann alles schön trocknen und Kate konnte mich von hier äh, schön filmen. haben wir schon einige Videos wieder gedreht für das äh, Winguru-Kanal wie hat es geklappt mit dem Drohne? Ich hoffe, dass was dabei ist, muss ich sagen. Wieso? ist bestimmt ja, was dabei, oder? Ich bin ja nicht so der beste Drohnenpilot. Ich verliere dich manchmal. Dann habe ich was vor, so will ich es machen und dann bist du plötzlich aus dem Bild und dann finde ich dich nicht mehr. <lacht> ah ja, Übung macht der Meister. Wir und ja, und fahren ab und zu Boote vorbei. Da war ich noch beschäftigt, auch zu gucken, dass jetzt gerade kein Segelboot dazu kommt. Ja. Dass die Drohnen Einmal Pol kam ein riesiger Tanker vorbei. Ne? Ja. Der hat genau die gleiche Farbe gehabt wie hier meine, mein Wing. Das sieht bestimmt cool aus. Nein, der hat schon eine andere Farbe, oder? Der war die, die war Wir Pau. blenden das Bild mal ein. Hier. <lacht> also, so sieht's aus. Ja, ne, sehr schön und ist bestimmt was Schönes dabei. Ich habe die auf jeden Fall mit der Drohne vorbeiflitzen sehen. Bin gespannt nach die Bilder. Ja. Aber jetzt erst Kaffee mal wieder. Kaffee, Kaffee und ein bisschen in der Sonne sitzen. Das tut echt mal gut. Ja. Und es trocknet alles wieder. Von gestern alles war nass. Alle ja, herrlich. It's up to you to choose Nicht die, die, die Berge, Sitzung, sondern die Stadtberge. Die Stadtberge, ja. Wir sind sogar was Sommerlich angezogen. Auch heute ist herrlich. Also für uns herrlich. 18 Grad. Ja. Sonnig. Ja, sind gespannt, was Gibt's Bergen spannend. zu bieten hat. der Hübefahrt. Windig, schön. ne? Nicht windig, ja. ja. Aber äh, traumhafte Landschaft. Ja, ja nicht, nicht mehr weit und dann sind wir da. Ja. Und man sieht die Schneeberge im Hintergrund. Hey, hey. kann weitergehen. Ja, hier sieht süß aus, aus den Bergen. Die Sonne ist, ist herrlich. Richtig warm, ne? ja, das ist richtig das Ist echt der Fahrtwind. Hey, schau, wir können schon fast. Hö, das geht so hoch Brück. Wir sind in Bergen das und ich weiß, Berg hoch. ich weiß, warum es Bergen heißt. Wir gehen direkt mal den Berg hoch vom Hafen aus. Aber wenn es gut ist, Kate, ja. müssen wir dann hier direkt Blick auf dem. Äh, Fjord sozusagen haben. Ja, das ich spannend, ja? ja, schauen wir uns das mal an, ja? Uh. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep? Every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Hey Kate, was machst du da? Äh, nee. Das typische Bild von Bergen machst du? Vermutlich, ja. <lacht> Zumindest habe ich, weil ich bei, ich bei, Berg, äh, bei Google Berge eingegeben habe und auf Bilder, dann kam immer dieser Blick. Aber auch ganz viel mit Schnee, im Hintergrund. das sah schon auch cool aus. Komm, dann machen wir auch ein Bild so in der Perspektive. Das ist das Schöne. Und oh, die Sonne tut ja. wirklich gut. Also der richtige Moment hier zu sein. Schöne Sonne. Kann ich jetzt ähm, schauen wir mal, lassen wir uns so am gut gehen, vielleicht in, äh, in Eis, vielleicht sogar. Habe ich mal, <lacht> mal Bock drauf. Das jetzt, wo es, wo es Wetter zulässt, auch das endlich. Stimmt. Ja. Okay, fahren wir It's undressed when it's cold And don't they miss the leaves they left behind Could it be to make the ground shine like cold Until winter comes Until winter comes Until winter comes It really makes me wonder Yeah, it makes me wonder The shine when it's dark from so far away and show us where we zu the future. <lacht> so kommt es mir vor. Kreisverkehr im Tunnel einfach. Ja, aber das zumindest schön beleuchtet. Ja, aber der Rest war bisher so dunkel, dass ja. er echt wirklich schlechte Augen hat. Ganz ungefährlich. Der ist übrigens äh, fast 8 Kilometer lang der Tunnel. Ja, da hat schon ordentlich Strecke durch den Berg hier. Ja. Den Kreisverkehr verlassen. Haben wir schon gemacht. Danke, Google. Wir haben ein Plätzchen für die Nacht gefunden. Schau wie traumhaft es aussieht. Direkt am Fjord. Halt eben auch direkt an den Straßen, aber ist uns jetzt egal, weil man schaut einfach da wo es schön ist und ich geht. Auch geht oft nicht anders hier denkt Küche ist. Es geht auch oft nicht anders, ne, das stimmt. Und deine Küche ist schon richtig richtig schön. Das einzige ist. Ich benutze den Kocher auch wirklich outdoor jetzt, ne? Ja, du benutzt mich wirklich outdoor. Aber Schau, was für eine Katastrophe! Der Pasta soll im Wasser sein. Ja, du wolltest das. Fast ein Kilogramm. Nee, ich glaube 750 Gramm waren es noch. Ich sage ich soll direkt alle abkochen, aber der Topf war nur halb voll mit Wasser. Ja. Ja, ich dachte, es geht, aber irgendwie. Ist doch zu wenig Wasser. Ist jetzt alles irgendwie mit Wasser bedeckt. Oh, <lacht> aber oh je je. je. Schon fertig Und oben können sie gerade ins Wasser gehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, das Aber ist. Wir äh, kochen direkt mehr ab, dass wir morgen nicht abkochen müssen, dass man morgen nur eine Soße machen müssen. Wir haben heute einen Rest gehabt. Hat ja. nicht gereicht. Jetzt dachten wir, wir erst noch ein bisschen Nudeln mit Festung. Ja, so sieht es dann aus. So sieht es dann aus, ne? Ja. Okay, na, dann versuchen wir mal. Und dann äh, gute Nacht, guten Abend. Bis, äh, bis, äh, bis zum nächsten. Ja. Ciao. Wir sind dabei, unsere Runde im Berg zu drehen. <lacht> ich habe das noch nie gesehen. So, Im Tunnel geht man einfach so, keine Ahnung. Ich habe mich irgendwie einen Weg gesucht durch den Berg. Ja, schön sieht es aus. Also auf jeden Fall schön gezeichnet. Und da sind wir wieder. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, waren wir viel unterwegs, haben einige Eindrücke äh, mhm. gemacht, aber währenddessen eigentlich wenig gefilmt letzte Tagen. Ja. Obwohl viel passiert ist. Ja, letztes Mal habt ihr uns noch in Norwegen gesehen. Da sind wir ähm, in diesem Gebirge, dass die Drohne gestartet. Ja. Das sah verrückt aus. Im Winter liegt da richtig viel Schnee, da waren überall seitlich solche Holzposten mit so Abmessungen und so. Äh, sah mega schön aus. Und wir sind da gefahren, weil wir kurzerhand entschlossen haben, wir gehen nach Schweden. Ja. Weil die Wettervorhersage äh, für gerade die Westküste oberhalb von Bergen, das war eigentlich der Plan, dass wir nach Bergen noch weiter die Westküste hochgehen. Wettervorhersage war aber. 10 Grad? 12. Ja, also 10 bis oder 13 Grad viel <lacht> und Regen. viel Regen, ja. Und das Wasser auch nur 12 Grad, also auch eiskalt. Das hat auch nicht so Spaß gemacht, auf dem Wasser zu sein. Man wollte eigentlich am liebsten nicht reinfallen, ja. aber dann kann man auch nichts üben. Und man kann natürlich sagen, ey, da gehen wir doch wandern oder weiß was, aber haben wir einfach nicht so Bock drauf. Wir sind einfach ja. Wassersportler und, äh und vor allem, wenn wir jetzt das Ding mit dem Wingen mit dem Wingen ja. starten, müssen wir halt auch... Und, oder wollen wir viel filmen und Videos machen und und aufs Wasser kommen, ja, genau. Ja. Deshalb sind wir von Bergen runtergefahren so nach Oslo, Ja. also nicht ganz Oslo, aber da in diesen Oslofjord und da so ähm, in, nach Schweden rein und hier hat es 18 Grad Sonne, das Wasser hat 18 Grad, herrlich. Herrlich, wir sind jetzt schon äh, zwei, drei Tage da, ja, drei, vier. Und Einfach so im bord Es fällt uns auch so gut Runze hier landschaftlich. Das auch, ja. Und so im Busleben <lacht> mit wärmerem Wetter ist einfach deutlich, deutlich angenehmer. Genau. Sagen. Also, so sieht aus. Wir sind jetzt kurz oberhalb von Göteborg und werden jetzt die Westküste von Schweden langsam nach unten fahren. Los so geht's. Aus. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ja. Dach dach. Dui, dui.